Ich halte nun schon seit einer ganzen Weile Glühwürmer und möchte kurz zeigen, wie ich das tue. Mir ist schon klar, dass es nur für wenige nützlich sein wird, aber in diesem Fall dürfte es sehr nützlich sein. Ich möchte Glühwürmer und Leuchtkäfer nicht als Haustiere empfehlen. Die meiste Zeit wird man nur mit Krabbeltierlarven zu tun haben. Auch ist ihr Licht nicht besonders eindrucksvoll oder langanhaltend. Zumindest nicht bei Lampyris sardinie, aber auch bei anderen Lampyridenarten wird man nicht allzu viel von ihrem Licht haben. Romantische Beleuchtung sollte man woanders suchen. Um das Heranziehen dieser Insekten genießen zu können, muss man im Grunde von Lampyriden besessen sein. Ich meine recht enthusiastisch diesbezüglich. Obwohl ich dieses System auch bei ein paar anderen Lampyriden angewandt habe, ist Lampyris sardinie die Art, für die es wirklich erprobt ist. Diese Glühwürmer kommen, große Überraschung, ich weiß, von der Insel Sardinien. Damals in 2004 konnte ich ein paar Larven auf dieser mediterranen Insel einsammeln. Nun, in 2016 schlüpfte schon die 17. Generation ihrer Nachkommen. Weil sie den größten Teil ihres Lebens als Larven verbringen, ist die Haltung von Glühwürmern größtenteils Larvenhaltung. Zu diesem Zweck verwende ich luftdichte Clipboxen, wie man sie zum Frischhalten von Lebensmitteln kaufen kann. Weil sie luftdicht sind, gibt es keine Lücken zwischen Deckel und Box. Für eine gute Belüftung steche ich ein paar Löcher in die Mitte des Deckels und öffne die Boxen bei regelmäßigen Kontrollen. Das Substrat meiner Wahl sind feuchte, biologisch abbaubare Schwammtücher. Sie bestehen aus Zellulose und sind mit einem Baumwollnetz stabilisiert und können Wasser echt gut aufnehmen und speichern. Sehr lange benutzte ich Kokosfaserbriketts, die man Wasser aufquellen lässt, um ein naturnahes Substrat zu erzeugen. Sie werden für Terrarien und als Pflanzenerde verkauft. Sicher, es sieht toll aus, aber das größte Problem ist, dass oft Larven zurückbleiben, wenn man die Tiere in einen frischen Behälter umsetzt. Sie verstecken sich in und unter dem Kokoszeug und ich musste die alte Box längere Zeit stehen lassen, um nachzuprüfen, ob ich wirklich alle Larven umgesetzt habe. Andere Probleme sind, dass es etwas schwer ist, die Frische einzuschätzen. Es hat in etwa die gleiche Farbe wie Glühwurmkot und dass sich Trauermücken gerne darin vermehren. Außerdem kann man bei der Arbeit mit diesem Substrat leicht eine Sauerei verursachen. Aber zurück zu den Schwammtüchern. Nach einer gründlichen Wäsche mit klarem Wasser presst man sie so stark aus, dass sie feucht sind, aber nicht tropfnass. Dann in Fetzen reißen und in der Box anordnen. Ich empfehle den Boden nicht mit einem großen Stück abzudecken, da Larven darunter gefangen werden können. Und das ist im Grunde schon alles zu diesem System. Larven sind geschickte Ausbruchskünstler, besonders die ganz jungen. Die können sogar die Luftlöcher in der Deckelmitte erreichen. Also am besten die Löcher mit einem Stück Baumwollwatte absichern. Mit einem flachen Löffel, zum Beispiel für Eiscreme, kann man gut einzelne oder wenige Larven aufsammeln. Aber mit diesem System muss man die Larven nicht einzeln umsetzen. Fürs Reine machen, einfach eine frische Box vorbereiten und die Larven auf diese Weise ganz schnell umsetzen. Obwohl, nicht ganz so schnell. Diese Aufnahme läuft im achtfachen Tempo. Einfach jedes Stück Schwammtuch nehmen und die Larven sanft in den neuen Behälter abschütteln oder stupsen. Wenn man sie leicht anpustet, lockern sie ihren Griff oder lassen sich sogar ganz fallen. Abfall, wie Exkremente, erkennbar als eingesogene braune Flecken, leere Häutungshüllen und Futterreste, okay, vielleicht abgesehen von großen leeren Schneckenhäusern, bleiben fast vollständig am Schwammtuch hängen. Die Larven, die nicht am Schwammtuch hängen, können sogar noch einfacher überführt werden. Einfach lose klopfen und den Larvenhaufen einschütten. Okay, jetzt erzähle ich was von der Ernährung der Larven. Tatsache ist, Leuchtkäferlarven sind recht fiese kleine Raubtiere. Wer also die harten Realitäten der Nahrungskette nicht so gut abkann, sollte besser passen. Als Hinweis, ich überlasse Hannibal Lecter ausgerechnet, die Einleitung zu ihren Fressgewohnheiten. In Episode 5 von Staffel 3 der TV-Serie Hannibal denkt er zurück. Als junger Mann unterhielt ich Schneckengärten, um Leuchtkäfer anzulocken. Ihre Larven verschlingen ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts in Schnecken, Treibstoff, um eine Transformation in eine zerbrechliche Kreatur von solcher Schönheit anzutreiben. Seine weibliche Begleitung stößt daraufhin an auf das Unglück der Schnecke. Übrigens, in der Serie zeigen sie nordamerikanische Leuchtkäfer, größtenteils computeranimiert, sowie eine Aufnahme eines echten Käfers. Diese fressen aber tatsächlich Regenwürmer. Lampyris Sardinie frisst auch zerstückelte Regenwürmer, aber ebenso wie die Leuchtkäfer, die Hannibal wirklich in seinen Schneckengärten gehabt hätte, das wäre dann Lamprohiza Splendidula, sind Gehäuse und Nacktschnecken mehr nach dem Geschmack von Lampyris Sardinie. Eine Warnung bezüglich Nacktschnecken. Sie können die Verhältnisse auf den Kopf stellen, indem sie frisch gehäutete Larven naschen. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man diese nur zerstückelt servieren. Ich bevorzuge es, Gehäuseschnecken zu verfüttern. Weil die Größe der Gehäuseöffnung begrenzt, wie viele Larven gleichzeitig an einer Schnecke fressen können, verfüttere ich manchmal zerquetschte Schnecken. Auf diese Weise können sogar junge Larven an ausgewachsenen Gartenschnecken gemeinschaftlich fressen. Ja. Da ist wirklich eine Schnecke unter all diesen Larven. Wenn Nackt- und Gehäuseschnecken draußen nur schwer zu finden sind, zum Beispiel im Winter, sind Wasserschnecken eine ausgezeichnete Nahrungsquelle. Apfelschnecken waren ein schöner Leckerbissen, Naja, zumindest bis deren Verbreitung hier in der EU verboten wurde, weil anscheinend eine invasive Art von denen sich an italienischen Reizfeldern zu schaffen gemacht hat. Auch die quasi ständig produzierten Nachkommen von Achatschnecken sind ein gutes Futter. Und ja, eines meiner Zuchttiere hatte drei Augenstiele. Im Grunde sind die Boxen für die Adulten die gleichen wie für die Larven. Ich halte sie aber etwas weniger feucht und sorge für eine extra gute Belüftung. Mehr Höhe und etwas zum Hochkrabbeln sind gut, um das weibliche Leuchtverhalten zu fördern. Unter diesen Bedingungen klettern manchmal sogar die Männchen empor und starten einen kurzen Flug. Aber im Allgemeinen scheinen die Männchen eher flugfaul zu sein. Kleine Terrarien, wie die für Gottesanbeterinnen, sind eine hübsche Option. Schmetterlingskäfige mit besonders feiner Gase können sich gut für besonders ausgeprägte Flugmanöver eignen. Oh, und übrigens füttern nicht nötig. Die Adulten haben zurückgebildete Mundwerkzeuge. Sie leben von Reserven, die sie sich als Larven angefressen haben. Darum leben sie auch höchstens ein paar Wochen. Ich halte meine Boxen bei normaler Raumtemperatur und in indirektem, natürlichem Licht. Eine Überwinterung habe ich nie wirklich versucht. Dennoch erlaube ich im Winter eine etwas kühlere Raumtemperatur und die Tage sind automatisch kürzer, da ich ja natürliches Licht bevorzuge. Das ist die Pflegeroutine. Feuchtigkeit anpassen, starke Bildung von Kondenswassertropfen oder gar von kleinen Pfützen vermeiden, aber gleichzeitig nie das Schwammtuch austrocknen lassen. Es bleibt normalerweise ohnehin so lange feucht genug, bis ein frisches hineinkommt. Fütterung Etwa einmal pro Woche für sehr junge Larven, älteren reicht eine Mahlzeit alle paar Wochen oder einmal im Monat. Das ist eine vollgefressene Larve. Man beachte die aufgedunsene Erscheinung und den Dehnungsstreifen, sozusagen, zwischen den Rückenplatten. Der Dehnungsstreifen ist deutlicher bei jungen Larven. Hungrige Larven laufen auf und ab in der Box, besonders am Rand. Mit suchenden Kopfbewegungen. Extra Wasserquellen brauchen nicht gereicht werden. Nur sehr dehydrierte Larven, wie dieser Ausbrecher hier, trinken von Wassertropfen oder vollgesogenem Material. Hygiene, nach Bedarf, Futterreste, abgestreifte Häute etc. entfernen. Pinzetten sind toll dafür. Bei stärkerer Verschmutzung in eine neue Box überführen, wie oben beschrieben. Noch ein paar Worte zum Verfahren zur Vermehrung. Ich lagere die Puppen nach Geschlechtern getrennt und lasse sie schlüpfen. Das sind Weibchen. Und hier sind die Männchen. Von den Weibchen einfach zu unterscheiden durch ihre großen Augen und die voll entwickelten Flügel. Ein paar Tage nach dem Schlupf aus der Puppenhaut kann die Paarung stattfinden. Normalerweise warte ich, bis ein Weibchen mit dem Leuchtverhalten beginnt, bevor ich ein Männchen dazusetze. Bei guter Zeitplanung können viele Zuchttiere zusammen eine große Menge Eier produzieren. Aber auch... Halb wild in einem naturnahen Terrarium mit allen Stadien und Geschlechtern gemischt, kann die Vermehrung klappen. Dennoch ist es unter kontrollierten Bedingungen besser, nach erfolgreicher Paarung die Geschlechter wieder zu trennen, damit die Weibchen ungestört die Eier legen können. Nach etwa einem Monat schlüpfen die Larven, aber ein paar Eier können länger zur Entwicklung brauchen. Das Wachstum der Larven ist ziemlich ausgeprägt. Das sind die ersten vier Stadien im Vergleich. Und das ist eine Larve im ersten Stadium, neben einer Reifenlarve kurz vor der Verpuppung. Nun, das ist das Grundlegende dazu, wie ich meine Glühwürmer halte. Vielleicht kommen noch detailliertere Videos. Das war's erstmal. Zum Wohl auf das Unglück der Schnecke.